Herzlich Willkommen in unserem VR-Labor der Fakultät Wirtschaft und Technik. Bevor wir loslegen können, muss die Brille kalibriert werden. Für manche Anwendungen muss der Raum vermessen werden. Jetzt kann's losgehen. Wenn man in einer voll immersiven Umgebung arbeitet, sollte man immer mindestens zu zweit sein, um Verletzungen vorzubeugen. Unsere vr brille verfügt über ein sogenanntes Eye-Tracking. Um dieses anwenden zu können, müssen die Augen kalibriert werden. Ein Blick in das Innere der Brille ist auch möglich. Eines der von Wario mitgelieferten Demos beinhaltet ein virtuelles Modell eines Volvo. Die Präsentation kann virtuell in einer Fantasiestadt erlebt werden. Nachdem das Auto eine vollständige und reale Ansicht bekommen hat, kann man hineingehen. Dabei kostet das Durchlaufen der Karosserie ganz schön Überwindung. Im Innenraum des Autos kann man sich umschauen und sogar die Daten auf dem Armaturenbrett ablesen. Das Demo des Flughafen-Terminals ist statisch. Das heißt, man kann nicht herumlaufen, sondern muss von dem voreingestellten Punkt aus sich umschauen. In dieser Anwendung soll das Eye-Tracking demonstriert werden. Wenn man Gegenstände anvisiert, bekommt man Informationen über sie angezeigt. Am roten Kreis kann man erkennen, wo der Anwender gerade hinschaut. Mit der Software Autodesk VRAT lassen sich eigene Baugruppen in die virtuelle Welt transportieren. 360 Grad-Bilder können in der Software als Kulissen genutzt werden. In unserem Beispiel haben wir ein Bild unseres Mechatroniklabors integriert. Das Auto wurde als Baugruppe eingefügt und mit VRAT bearbeitet. Dabei dienen Kugeln als Bedienfelder, mit denen die Animationen vom User aktiviert werden können. In unserem Beispiel kann man die Türen öffnen und das Auto dreht sich auf Knopfdruck um die eigene Achse. Mit der VR-Brille auf Weltreise zu gehen ist ein besonderes Erlebnis. Mal sehen, wo die Reise von Patrick hingeht.